Gerät drehen. Hi. Ich bin ein Chemie. Das mit dem Gerät drehen. Ah. Ach ja. Also, jetzt gibt's Action pur. Ein Livestream sollte actionreich beginnen. Ah. Das Handy habe ich nämlich zuerst richtig rumgedreht. Und jetzt ist es wieder falsch. Jetzt ist es aber richtig rum, oder? Wirst mich verarschen. Grüß euch. Hm. Es sagt immer noch, es ist falsch rum. Jetzt ist es richtig rum. Ich will... <lacht> ich bin so blöd dafür. Geiler Start. Ja, voll super, ich weiß. Wie ist das Wetter heute? Keine Ahnung. Geh kommen, fick mich nicht mehr an. Das gibt's. Okay, es tut mir leid Leute, es gibt heute einen Hochkant-Live-Stream. Sorry. So, aber... Okay. So, jetzt bin ich da. Aber das ist hochkant, oder, für euch? Das heißt, ihr habt links und rechts schwarze Balken. Ach ja. Anyhow. Draufgeschissen. So, hier ist das Eis, das ich jetzt essen werde. Jo. Okay, ähm, für die Interessierten unter euch, ich glaube, das hat was mit Minions zu tun. Der Grund warum ich das ist, ähm, keine Ahnung, ich habe das im, im, im Dienst gesehen, im Geschäft, hab's lustig gefunden, und hab mir auch gedacht, Hallo? Das schaut mir irgendwie an die... Calypso, an die meine nicht Calypso. Wie heißen sie? Doch. Wie zum rausdrücken? Servus Alexa Schwarz. Tja, selbst ist die Frau. Ich hab's mir auch selbst besorgt. Das klingt jetzt wieder schlimm. Servus Eulenfreak. Hat es dabei auch geregnet, Mabacher? Äh, erstens, der Mabacher bitte ohne R. Und zweitens, ich glaube nicht, dass es geregnet hat heute. Aber ich will jetzt das Eis essen, Leute. Also bitte reißt euch ein bisschen zusammen. Ähm, ja, Minions ist so eine Geschichte, gell? weil ich weiß gar nicht, ich bin ja gar kein so großer Fan davon, ich habe den nicht immer für einen Blöd gehalten, aber mir, wurde, mir wurden die Minions schwerstens ans Herz gelegt. Weil das braucht mir dort Gebrauchsanweise, wie man das Eis isst. Da steht natürlich nichts oben, um, gell? Hm. Aber ich weiß, was für Eis das ist. Bananen- und Vanillegeschmack. Mhm. Kalorien überspringen wir mal. Minions Abello. Okay. Aber ohne Beschreibung. So, ich mach jetzt mal ganz hardcore. Vielleicht kann man den... Yo. Ja. <lacht> Oh Leute, habt ihr das gesehen? Ich würde dann ein kinderfreundliches Programm gestalten, aber... <lacht> Dieses Eis. Oh, ja, ja, ja, ja. Shit. Was... Nein, natürlich ist die Eulenfried nicht meine Freundin. Leute, ich habe es echt vergessen. Und nicht dran gedacht, dass das jetzt. Tja, blöd, das war da jetzt. Ein bisschen. Ding. Nuke. Naja. Andere halten ihre Brüste in die Kamera. Da kann ich doch an einem Eis lutschen, oder? Mmh. Das ist ziemlich pervers. Mhm. Hm. Es schmeckt komisch. Mhm. Und die Banane kommt künstlich durch. Und das Vanille ist komisch gesinnig. Mhm. Aber da muss ich durch, ich hab's angefangen auch. Ja. Mhm. Und ja, lasst euch aus. Es schaut sehr komisch aus. Es macht aber auch Spaß. Hm. So funktioniert das also. <lacht> Langweilige Scheiße meint erotisch. Er ja, du, ich bemühe mich, gell? <lacht> ah, <lacht> Wenn es schon nicht gut schmeckt, muss man das irgendwie so ein bisschen... <lacht> ja, hey, Eulenfried, du bist noch viel zu jung für so eine Scheiße. Glaube ich halt. Ja war äh, Wie es mir geht? Alexa Schwarz wie ich heiße. Meinst du, wie ich heiße, Alex? Alexa? Also, ja. Marbacher natürlich. <lacht> Nein, Na, mein Vorname ist Martin. Und ich bereue es irgendwie gerade, dieses <lacht> Eis mir zu gönnen. Hm. Was wollt ihr mit Meryl, Leute, immer? Alex, du bist auch so jung. Alter Schwede, jetzt sollst du dir überhaupt nicht zuschauen. Du überhaupt nicht jung, Alter. Oder, ich weiß ja gar nicht, was die Jugend heute so macht. Ob sie dem mit sowas schon auskennt. <lacht> <lacht> mhm. <lacht> so, ich wollte dich nicht beleidigen, Alexa, ich will nur schauen, dass deine Tugendhaft Tugendhaftigkeit intakt bleibt. <lacht> mhm. Oh. Uh. Haben wir ein Video gesehen? dass YouTube auch Filter anbietet? Oh, yeah. Das ist mein Style. 8mm. Was sagst du? Würdest du die Treville Pussy weiterempfehlen? Ich kann die Treville Pussy nicht weiterempfehlen, weil ich sie nicht ausprobiert habe. Ich habe sie lediglich mit einer Banane ausprobiert. Alexa, also bitte. Hm. Nicht mal ich schauen wir frei an, Tag. Und du ihn überhaupt? dann nur 30 Sekunden davon. Ich weiß nicht Not. <lacht> okay. Ich glaub, das ist... Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Ich ziehe es wieder zurück. Oh Gott, die Säcke. Ha! Et voilà! Geschafft! Tatiada Boss 333 danke, sehr lieb von dir. Hm. Hm. Ich wollte euch ja eigentlich erzählen, nachdem jetzt diesen hübsch 8mm Filter habe, Eine was? Eine Waffe kaufen, was ist das eine Frage? Ich wollte euch erzählen von Eis. Mein Papa ähm, hat früher einen Lkw gefahren für die Firma Schöller. Die hat dies gekauft worden, glaube ich, von, von Eskimo. Und damals hat er Eis gefahren, und das war wir ziemlich cool, weil wir haben immer im Frühfach diese, diese Liter- oder 2-Liter-Boxen Eis gehabt, die tödliche Versuchung, schoko vanille Erdbeer, hat es immer gegeben bei uns dann. Tschüss allen, Papa! Baba! Alter Schwede. Hm. So, ich bin von dem Minion also ein bisschen enttäuscht, ich habe mir gedacht, da sind ja Action dabei nachher, aber das ist nur eins. Hm. Kakaogummi, keine Figuren, Ich war ein paar Jahre lang LKW gefahren. Hm? Okay. Gleich ist geschafft. Hm, hm, hm, hm. Was soll das? Hm? Ich muss sagen. hm. Lukas Hiegen. Hm. Du musst mir helfen, bitte. Ich bin leider mit Namen. Total schlecht. Ma fies. Schaut euch das an. Das ist da drinnen im Stil. <lacht> Liebe Alexa, sag deinen Eltern einen schönen Gruß. Du musst jetzt wichtig, wichtig Mabacher schauen. Bildungstv. Wie lecke ich ein Eis? Muss ich das anders lernen? Okay. Ich schätze, ein bisschen Eis verliert man. Das ist wirklich keine gute Konstruktion, liebe Eisgemo. Aber, ja, also, hier nochmal, Eskimo, Minion, Bellio. Ah, ich bin nicht bezahlt worden für das Ganze, gell, und ich kann es auch nicht empfehlen, ist nicht sehr lecker, gar nicht, lecker. Also ich glaube, außer unnötigen Kalorien habe ich mir jetzt nichts Gutes getan. Klares, gesundes Wasser. Viel besser. Und erfrischt viel mehr. Okay. Da Team Turbo. <lacht> Kim, du Schweinchen. Mein Penis. was ist mein Penis oder das Eis, was ich gegessen habe? Das ist nämlich echt eine gute Frage. Schau mal, wie serious du bist mit der Frage. Also du meinst den da unten ziehen, Turbo? Nein, Tim Turbo mein Penis heißt, nicht Minion. Er ist nicht zu so gelb. Warum soll ich denn sonst Minion nennen, oder? Nein, ähm, ich hab mir natürlich als Teenager gedacht, was ich meine Penis nenne. Ich ich das jetzt im Internet sagen? Hm, gute Frage. Ich eh sehe wurscht, ich meine was. Hab ich irgendwie ein Schamgefühl? Nein. Okay, hier kommt. Der Name meines Penises. Puh. Außenminister Yokohama. Mhm. Außenminister Yokohama. Grund dafür? Durchdacht Außenminister, weil er ja außen liegt. Und Yokohama, ja scheiße, es ist weit weg, also, ganz klar, oder? Außenminister Yokohama. Tja, Team Turbo, wie heißt der, ne? Wenn wir schon so zusammen zusammensitzen. <lacht> Simmering, Baby. Na was jetzt Team Turbo, komm schon. Ich würde jetzt auch wissen, wie deiner heißt. Oder hast du das schon gechattet? Ich habe mir seinen so Penis-Namen. What the fuck, ah. Oh. Macht Sinn, meiner heißt. <lacht> Tim Turbus-Penis heißt Sebastian Kurz. Fuck. Ich glaube, über die Namen unserer Penisse kann man mit äh, Psychologen lang sprechen. Wobei, ich würde mal grob sagen, du hast das größere Problem als ich. Sebastian Kurz. Ja, aber ich glaube, du bist nicht ehrlich. Diesen Sebastian Kurz hast du jetzt erst ausgedacht, weil vor zehn Jahren hat keiner das größere Problem. Ja, eben, das größere Problem. Ähm, Den Sebastian Kurz hat keiner kennt. Und ich hab da den Mama gesagt, den ich wirklich seit meiner 12-13 äh, gefunden habe für mein bestes Stück. Gell? Also ich glaube, du politisierst da ein bisschen. Auf Biegen und Brechen. Und sonst nichts. Gut. Aber es ist eine gute Idee. Normalo.TV, hallo Leute. Ihr habt es jetzt leider schon verpasst wie ich mein Eis ganz erotisch gegessen habe, und wie mein Penis heißt, aber ihr kind so gern. <lacht> den Livestream dann nachher nochmal nachschauen. <lacht> fuck. Ich esse ein Eis und äh, veröffentliche den Namen meines Penises. What the fuck? Echt wahr? <lacht> Jofflo, Ariane. Du hast recht, geh! Ich gehe mit! Äh, meine lieben Freunde und Freundinnen da draußen, ihr wisst jetzt, wie mein bestes Stück heißt. Ihr habt gesehen, wie ein Minieneis in diesen Schlund verschwindet. Damit habe ich euch genug gestraft für heute. Danke fürs Reinschauen. Gebt so bitte ein Däumchen nach oben. Vielleicht lasst ihr mir auch ein Abo da oder so, oder irgendwie. Ernst, oh, oh, weißt was, du was? Ernst, wir Mädchen geben unseren Brüsten auch keinen. <lacht> Wirklich? Okay, nein, ich sehe schon, das muss ja eigener Livestream werden. Brüste und Penisse. Haben sie Namen, wenn ja, welchen und warum? Und mit, dieser kleinen, mit diesem kleinen Ausschau auf dem nächsten Livestream verabschiede ich mich. Vielen herzlichen Dank für's Zuschauen, wir sehen uns bald wieder, hier auf MabacherTV. Baba.